und der Modifizierung zustimmen. Danke. Du, Hannah, ich habe eine ganz schlechte Nachricht. Es gibt keine Regenrede mehr. <lacht> Wir haben uns jetzt alle darauf gefreut und mental eingestellt, dass du redest. Aber da jetzt die Emma für die grüne Jugend gesagt hat, dass sie ihren Antrag zurückziehen zum zugunsten der ja durch euren Antrag initiierten Veränderung im LAFO vorlage heißt das jetzt, dass bei E 41-1 drin ist, die modifizierte Übernahme, die ihr auf Seite 3 in der rechten Spalte findet. So, dann komme ich zum Abschluss dieses Tagesordnungspunktes dazu, dass wir den Gesamtantrag abstimmen. Es geht jetzt also um die Gesamtabstimmung. Wer möchte zustimmen dem Antrag R01 in der jetzt veränderten Fassung gemeinsam gegen Rassismus in Berlin? Ich bitte ums Handzeichen. Danke. Die Gegenstimmen? Gegenstimmen? Eine Enthaltung? Kein. Eins, zwei, drei. Genau. Also bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen ist das mit überwältigender Mehrheit angenommen. Ich danke euch.